ich bin am auf Emma, sie ist am strippen, du Penner Meine Songs findet sie besser, an meiner Kippe ein Hänger Fetter mich Konsum, bei den Glückshormonen, Organ Mafia Ich hab ihr Herz gestohlen nach aber am Boden, wieder zu viel Pep gezogen Fleren scheine so wie Kohle, der Teufel der kommt mich hole bekommt jeder die Erkenntnis Reichtum wird zwar Chancen, doch das Leben bleibt endlich Ich zieh die Chance ich habe Glück so verlieren das Geld in mir keine Liebe der und war mir zu viel ich habe alles was ich wollte einfach niemandem mehr vertrauen Siehst du, wie sie jetzt auf mich schauen Durch den Fade haben hier mir verbaut Freundschaften wurden durch Geld getau Ich bin high Und du kannst meine Leute, in Da Mann Deine tausend Frauen das erst ein Kokain ist so wie die B-Party, weil Alle meine Sorgen weggeballert geballert werden Viele kennen Fienden aber werden trotzdem sterben Ich bin wieder mal alleine, weil ich niemandem vertrauen kann Wieder Zu viel Pipp gezogen werden Scheine so wie Kohle Der Teufel, der kommt, ich hole Eines Tages bekommt jeder die Erkenntnis Reicht und zwar Chancen, doch Das Leben bleibt endlich Ich zieh die Chance, ich habe Zu verlieren das kann Let's get to make it